Ja, grüß Gott und hallo. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Uli Sauter. Ich bin Stadtführer in Heilbronn und darf Ihnen jetzt als waschechter Heilbronner ein bisschen was über ein historisches Bauwerk Heilbronns erzählen. Ich stehe hier jetzt gerade in der Sülmerstraße. Die Sülmerstraße durchquert die Stadt in Nord-Süd. Richtung und die Sülmerstraße ist äh, Fußgängerzone und eine beliebte Einkaufsmeile für die Heilbronner. Was die Sülmerstraße äh, auch noch auszeichnet, gar, ganz in der Nähe von hier äh, war früher das, äh, der Gasthof äh, Sonne gestanden und in diesem Gasthof hat im Jahr 1797 äh, Johann Wolfgang von Goethe äh, übernachtet. Ja, es geht äh, hier um diesen Hafenmarktturm, vor dem ich mich gerade befinde. Der Hafenmarktturm ist ca. 40 Meter hoch und Sie werden nachher sehen, über einen Treppenaufgang und 158 Stufen kommen wir nach oben zu einer schönen Plattform. Äh, zum Historischen, wie ist jetzt dieser Hafenmarktturm, wie ist er entstanden? Ende des 13. Jahrhunderts kamen Franziskanermönche nach Heilbronn und die Franziskanermönche haben hier ein Kloster gebaut, später auch noch eine Klosterkirche. Das Ganze erstreckte sich hier entlang der Sülmerstraße und ging Richtung Osten bis zur äh, damaligen äh, Stadtmauer. Die Mönche selber, es war der Franziskanerorden, die führten ein sehr spartan spartanisches äh, und armes Leben. Nachdem Heilbronn im Zuge der Reformation evangelisch wurde und der letzte Mönch hier im Kloster äh, gestorben war, blutete das Kloster quasi aus und äh, 1544 wurde es dann aufgelöst und man hat anschließend äh, die Lateinschule äh, hat man hier eingerichtet. Im Rahmen, Im Rahmen des Pfälzischen Erbfolgekriegs kamen 1688 kurpfälzische Truppen nach Heilbronn und die Franzosen haben dann, bevor sie abgezogen sind, haben sie das Kloster niedergebrannt. Ja, anschließend hat sich die Stadt überlegt und war sehr interessiert an einem Wiederaufbau und man hat, man hat im ganzen Reich eine Kollekte hat man durchgeführt und Geld gesammelt. Das Geld hat allerdings nur dazu gereicht, dass man hier jetzt diesen äh, Hafenmarktturm aufbauen konnte. Äh, für das komplette äh, Kloster war es also tatsächlich nicht mehr ausreichend. Um 1800 wurde dann der Turm einer völlig neuen äh, Nutzung zugeführt, weil äh, man hat dann hier begonnen, englische Schrotpatente herzustellen. Und der Turm hat dann bei der Bevölkerung den Namen Schrotturm erhalten. Die Mönche hätten sich mit Sicherheit im Grab rumgedreht, gedreht, wenn sie das noch erlebt hätten. Ja, im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm sehr schwer beschädigt, aber er ist zumindest stehen geblieben. Nach dem Krieg hat man ihn dann wieder aufgebaut, hat ihn wieder schön hergerichtet. Und das ganz Besondere Ganz oben auf dem Turm befindet sich ein goldener Phönix aus der Asche, ein Symbol für die Wiederauferstehung äh, der Stadt. Seit 1932 ist, äh, dient der Turm als ähm, äh, Denkmal für die Gefallenen der Stadt und seit 1985 haben wir hier äh, auch noch ein Denkmal für die Vertriebenen. So. Dieser Turm ist ein Geheimtipp von mir, es ist einer meiner Lieblingsplätze und äh, wir werden jetzt mal hochgehen und dann können Sie von oben mit mir gemeinsam können Sie mal den Ausblick genießen. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich hier oben auf dem Hafenmarktturm auf der Aussichtsplattform und äh, Sie sehen, ich habe Ihnen nicht zu so viel versprochen, man hat hier einen herrlichen Ausblick auf die Stadt und auf die Umgebung. Hinter mir sehen Sie jetzt zum Beispiel den Wartberg, auf dem sich auch damals Goethe im Jahr 1797 äh, befunden hat. Ja, Damit komme ich auch zum Schluss und äh, möchte das Ganze aber dort da damit abschließen, äh, was dieser Ort hier mit einer ganz bekannten Blume, nämlich der Fuchsie, zu tun hat das würde ich Ihnen natürlich auch gerne mal im Rahmen einer Stadtführung würde ich Ihnen das erzählen oder auch gerne meine Kollegen, Kolleginnen, weil das ist natürlich auch noch eine sehr interessante Geschichte und Verbindung würde jetzt hier aber den Rahmen springen.